der feinste Felddienst. Felddienst Pilsener, Premium Genuss in geschmacksreicher Vielfalt. Schon vor dem Genuss des frischen Felddienst Pilseners fällt dem qualitätsbewussten Verbraucher das hell glänzende Gold des Premium Produktes ins Auge. Der Duft verspricht ein erfrischendes und geschmackvolles Erlebnis und erinnert an frisches Heu, während eine leichte Kräuternote wahrnehmbar ist. Auch ein leichtes Zitrusaroma und eine etwas nussige Note machen Lust auf den Geschmackstest. Im Antrunk vernimmt man zunächst den spritzigen Charakter sowie den weichen und eleganten Körper des hellen Bieres. Die bittere wird als sehr angenehm wahrgenommen und harmonisiert perfekt mit der spritzigen Erfrischung. Das Bier ist im Nachklang harmonisch und wird durch eine leichte Herbe charakterisiert. Aber dieses spritzige, war das denn das Bierporno? Geschichte 1824 begann eine kleine Landbrauerei in Grevenstein. Bier nach dem deutschen Reinheitsgebot zu brauen. Über 190 Jahre später präsentiert sich hier eine der modernsten Privatbrauereien Europas. Die Brauerei CA Felddienst. CA, CA. CA, siehst du? CA. C &A. Da gibt es ja Klamotten von. Ja. Mal gucken, ob der Hirsch drin pinkelt hat. Oder? Also, auf jeden Fall ist es spritzig und es ist alles gut, eigentlich. Also, vom Aussehen her, ah, das ist das Einzige, was, was ich ganz cool finde, ist das hier. Ja, ja, ist gut. <lacht> Ein Punkt oder was? Ja, naja, als andere finde ich nie so prall. Erstmal eingießen. Also, also das Grün gefällt mir ja nicht. Ich habe irgendwie so eine, weiß ich nicht. Ich bin nicht mehr so grün auf so. Nee. Nee, weiß ja nicht warum. Ja irgendwie, Farben, jeden ja. Mal wenn ich irgendwie grün höre, dann. Außer bei Joyboy. Da trinke ich das grüne Minzbier ja mal. Ja, mit das mit Zitrone, war. So, also. Ohne. Oder ohne, kipp ein. Wofür <lacht> so, ruft es schon? So, jetzt rindkippen kippen hier. Brust. Ah. Uh. Schöner Klang. So, muss ich mal mit mir selber immer anstoßen hier, damit <lacht> das funktioniert. Alter, alter, Kipp mal diese wunderschönen hat übrigens von der Inselbrauerei Rügen. Ja. Könnt euch die Playlist auch mal anziehen? Sieht gut aus, ja. Sieht richtig gut aus. Ich könnte ein bisschen mehr sprudeln, aber ansonsten drei Punkte oder halt? Ja, ja. auf jeden Fall. Gaum auf oder jeden Fall. Wir werden sehen. So, dann wird jetzt erstmal getrunken. Aha, siehst du? Ja, actually, ja, ja, ja. Weil du den einfach eh drauf hast. Ja, ey, ja, weil das krass voll ist. Ich es drauf, ja. Lass <lacht> es halt voll. Zweimal lach hast du drauf. Mhm. <lacht> ja. Ah, ja. Hm. Also, ja. Mit ja? Halt mal fest. Ökotest, ja gut. Heu, frische Heu. Also, ich knabber eher selten an Heu. Ja. Schmeckt da kein Heu? Ey. Nee, also, du, ich guck nicht. Du bist ja auch kein Zome. Ich bin ja keine Kuh. Ich bin so. ja nur Ecker. Nee, ich bin der Premium-Eingießer. <lacht> so acht oder neun Punkte, oder was? Ja. Also, ich finde das auf gleicher Stufe wie Hasselröder und äh, das Berliner Pilsen. Was, denn so und, was war den denn Hasseröder? das vorne? Das Feldhins? Ja, 8 oder 9 Punkte, ja, genau. So, also, da, na, warte mal. Exzellent eher so, dass es ein bisschen. Das hat ja halt mehr Schmack und so ein bisschen Kräfte. Ja, ich würde das auf neun Punkte setzen. Spezialpunkte? Ökotest sehr ja, gut. Ich hab den Spezialpunkt. Na, wegen das frische Heu oder was jetzt? Da steht Ökotest sehr ja, gut drauf. Das sind quasi die, die das professionell machen, was wir hier machen. Ja, und was hat der Ökotester mit Bier zu tun? Ja, die wurden bestochen, damit der da Ökotester hier drauf steht. Das ist ganz normal, oder nicht? Also, so Spezialpunkte jetzt oder was? einen. deutsches Bier, das hier. Genau, das ist Zack. Ah, aha, was ist denn? Pass auf. Bronze. Habt ihr doch gerade geguckt? Bronze? Naja. So, Bronze. Mittelklasse. Nichts Besonderes, nichts Schlechtes, aber vermutlich billiges. Genau das Richtige für flüchtige Bekanntschaften. Aber knappe Bronze. Also sehr, sehr gutes Bronze. Ein Punkt mehr und das wäre. Silber gewesen, ja. Ja, ja, ja. Wo es für Rico so ein ist. Ach, Absolute Zusammenfassung. Genau, no, wir müssen auch über Joyboy quatschen. Genau. Dafür müssen wir das nämlich erstmal einsortieren hier. Einordnen. Einordnen. Ich muss sie erstmal einordnen, Joyboy. Also. Ah, also... Na, unten ist aber da. Ach nee. Da oder so. Hier. In die Richtung. Hast recht. Ja, ja. Mann, Mann, Mann. Gut, also abonnieren. Hm liken, teilen, kommentieren.